Das ist einfach meine größte Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und mit Theater zu spielen. Das war Zora Schem, Schauspielerin im Berliner Theater Rambazamba, mit der wir uns für die letzte Ausgabe vom inklusiven Podcast Wir Sprechen vor der Sommerpause verabredet haben. Wir, das sind Kirsten Heil, Redakteurin des wir magazins und ich, Ursula Rebenstorff. Verantwortlich für das Wir-Magazin und für Wir Sprechen. Falls Sie unseren Podcast noch nicht kennen, er begleitet jede Ausgabe des Wir-Magazins. Zur aktuellen Ausgabe Kreative Köpfe inklusive Begegnung mit Kunst machen wir das auch und blicken für unsere Podcast-Staffel ein wenig hinter die Kulissen, stellen Künstlerinnen und Künstler vor. Das tun wir heute mit der Schauspielerin Zora Schem. Zora spielt mit Leib und Seele Theater. Seit Jahren ist sie festes Mitglied im Ensemble des Rambazamba, einem Theater, das 1990 gegründet wurde, und zwar von den Theaterleuten Gisela Höhne und Klaus Erfurt, die das für ihren Sohn Moritz gemacht hat. Moritz lebt mit einem Down-Syndrom. Und daher war das Konzept des Theaters, Kunst und Theater inklusiv mit Menschen mit und ohne Behinderung auf die Bühne zu bringen. Das Theater und dessen Künstlerinnen und Künstler finden europaweit große Beachtung. Eine dieser Künstlerinnen ist wie gesagt Zora Schemm, die in Inszenierungen von Bertolt Brecht bis Franz Wedekind besonders dramatische Frauenfiguren verkörpert. In den nächsten Minuten nimmt uns Zora Schemm im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Kulissen des kleinen Theaters. Dann grüße ich dich, Zora, hallo, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Herzlich willkommen im Theater. Im Theater Ramazamba. Ja, hallo Zora, schön, dass wir uns wieder treffen dürfen. Ich habe ja das Theaterstück äh, LULU schon gesehen, war sehr begeistert und würde ganz gerne so ein paar Fragen stellen. Wie lange bist du denn schon beim Theater? Ich bin schon 13 Jahre Schauspielerin im Ramazamba. Oh, das ist eine lange Zeit. Wie bist du zu Ramazamba gekommen? Ich habe ja drei Praktikas im Ramazamba gemacht, bei Gisela Höhne. 2009 habe ich dann bei Gisela Höhne angefangen. Super. Du hast hier ein Praktikum angefangen. Das ist ja oft so ein Einstieg in einem Beruf. Aber du wirst dir ja vorher schon mal was gedacht haben. Was war das denn? Wolltest du schon immer Schauspielerin werden? Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Und hast du zum Beispiel auch in der Schule schon irgendwie auf der Bühne mal gestanden und das mal schon ein bisschen ausprobiert? Oder waren dein Praktikum hier, waren das deine ersten Bühnenerfahrungen? Erst in der Schule. Erst habe ich in der Schule gespielt. Dann habe ich dann drei Praktikräfte im gemacht. Und dann habe ich gleich Lust gehabt, im Ramazama zu bleiben und Theater zu spielen. Zora, wie, viel, wie viele Stücke hast du denn schon mitgespielt bei Ramazammer? Ungefähr? Bestimmt oh. schon viele. Schon von Los Flost am liebsten zu dritt, Jahreszeiten, Die Das sind ja große Bühnenstücke. Ja. Habt ihr die in der vollen Länge aufgeführt immer? Haben wir schon viel gespielt. Und auch mit Bertolt Brecht. Ja. Auch. Der gute Mensch von Downtown? Der gute Mensch von Downtown war das? Das, also, ja. das ist nach dem von, Bertolt Brecht, der gute von Mensch von, von Sezuan wahrscheinlich, ne? Richtig. Okay. Das sind ja unterschiedliche Stücke, was, ja. also auch unterschiedliche Genres, und, Dramen und so. Was für Stücke spielst du denn da am liebsten? Ne? Das, was hat dir am besten gefallen? Also, das sind eigentlich alle meine Lieblingsstücke, die ich spiele, eigentlich total, immer, immer total gerne. Und dann, und t -Nee hat mir nämlich auch Spaß gemacht und Lulu. Weil das ist einfach meine größte Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und mit, mit Theater zu spielen. Weil es macht einfach Spaß und es macht gute Laune. Und das alles einfach aus einem eigenen Gefühl rauszulassen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Ne? Ja, du hast das ja erlebt, ne? Ja, ich, ich war In der, ja begeistert. Stück Lulo, von Stück ne? Lulu, Ja, von Lulu war, war ich sehr begeistert. Da war es ja die Textsicherheit, da war es äh, allein das Bühnenbild, ne, das war ja schon mit der Erde, das war ja schon ganz, es war was anderes, als man sonst äh, kennt. Du sagtest ja, alle Theaterstücke sind, sind schön gewesen, aber gibt es da so eins, wo man sagt, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Das fand ich toll, das ist so mein Lieblingsstück gewesen. Ich habe total viele Lieblingsstücke. Aber wenn wir nochmal kurz zu der Lulu gehen, weil das habt ihr, ja, also du hast es gespielt, Zora, und du hast es gesehen. Und ich habe nur mit Spannung diesen Artikel dann auch gelesen. Das ist ja ein sehr, eigentlich ein sehr schwerer Stoff, ne? Franz Wedekind ist auch nicht so einfach, auch dann auch zu lesen. Und es ist eine sehr dramatische Figur und eine tragische Figur auch, ne, die Lulu. Und wenn du sagst, dass du mit Leidenschaft auf der Bühne stehst, magst du so diese tragischen Rollen, diese Dramen? Auch ja. Ja. Vor allem auf, auf der Bühne. Ich gucke sowas auch gerne auch, auch auf DVD und bei mir ist es auch ganz schön, also eine tragische, traurige. Liebeskomödie zu spielen. Und gerade vor allem Lulu, weil die nämlich auch noch eine Prostituierte auch ist. Aber das ist ja eigentlich so eine, eine Welt, wo man sich ja wirklich ganz schön reinfuchsen muss. Ne? Also auch wenn man schauspielerisch begabt ist, wie machst du das? Also wie hast du die Gedankenwelt einer, einer so einer Liebequeen wie Lulu versetzen können? Da fühle ich mich einfach immer rein. Ja. Da wird man immer total sicher drin. Mit allem, war allem, allem auch mit Leuten, mit denen man echt gut vertraut ist, dann macht es es voll einfach, um auf Anschluss zu kommen und vor allem auch noch mit der Erde zu spielen und mit den anderen Kollegen, die auch noch Freunde auch noch sind. Ich glaube, das musst du kurz noch mal erklären. Ich weiß, dass Erde ein ganz wichtiges Detail auf der Bühne während der Aufführung war. Was habt ihr damit gemacht? Warum war da Erde auf der Bühne? Ich spielt ja in Erde da. Spielen, spielen wir auch mit der Erde, und die Erde ist vor allem auch, ist dann vor allem auch, wo wir dann auch rumlaufen und damit tanzen, vor allem auch, um rumwühlen. Und dann kann man das auch gut in die Hand nehmen und in die Luft schmeißen und sich voll schmieren, sich gegenseitig voll machen und dann mal dann durch die Erde tanzen. Habt ihr das auch bei den Proben gemacht, dass ihr dann irgendwie nach den Proben erstmal jeder <lacht> dreckig nach Hause ging oder erstmal sich duschen musste? Und da muss man auf jeden Fall duschen dann auch, ja. Mach ich dann immer, hab ich dann hinterher, dann hinterher dann gemacht und auch. Aber das muss man ja sowieso, weil ich habe mir ein paar Bilder angeguckt von dir und du bist ja immer sehr dramatisch geschminkt, ne? Also allein dein, dein Gesicht ist Teil des Kunstwerkes. Denkst du dir das aus oder hast du eine Maskenbildnerin, die sich das dann so überlegt? Wir haben dann eine Maskenfrau und wir haben nämlich eine für Kostüm und für Maske. Und sind in der Regel sind da zwei, die haben da aber auch eine Praktikantin bei Kostüm mit Maske, die ja auch aushilft und die, und die lässt dann von den anderen beiden nämlich dann helfen und die zeigen ihr dann alles, wie es geht mit Kostüm mit Maske. Ja, das mit der Erde, das habe ich ja auch gesehen ja. bei Lulu und. Da waren ja auch Szenen, wo man dann, wo sie dann lag, ja, das, das fand ich, also, ich fand das dann, oder denke, das war dann auch angenehm, wenn man dann auf dem Boden liegt. Dann, wie gesagt, ja, wurde ja die Erde auch mal nach oben geschmissen und das war schon, war schon faszinierend, weil man das so nicht kannte. Also, normalerweise ist ja da so ein Bühnenbild, auch dieser Sprechchor, ne, der war ja, der hat mal alles erklärt, wie sieht das Bühnenbild jetzt aus. Ja, du hattest ja sehr begeistert von der Aufführung erzählt und ich erinnere mich, dass du dann auch dich gefragt hast, das war ja ganz schön viel ähm, Text auch, ne? Ja. Und dann hattest du dich irgendwie auch gefragt. Ja, wie man so viel Text ja, lernen genau. kann, ne? Das ist schon, das dauert sicherlich auch lange, ne? Das, so textsicher dann zu haben. Ich lerne es immer ganz schnell aus, wenn ich am Anfang, es ist es erst mit Lesen und erst mit Lesen und irgendwann, da habe ich es in im Kopf und dann lerne, äh, kann ich es dann auswendig auf dem Kopf. Ja, aber das sind ja, das fragen sich ja manche Leute, die ja keine Erfahrung mit oder keine Ahnung von Schauspiel haben, wie man diese Textmengen behält. Da hat ja wahrscheinlich jeder so einen Trick. Was ist denn dein Trick? Wie behältst du den Text? Wie merkst du dir das? ist einfach auf Hören, auf Hören und immer auf Anschluss zu sein. Also sowas wie Eselsbrücken oder sowas ne. baust du dir gar nicht ein oder, oder doch? Teilweise. Ja. Eselsbrücken. Hab immer, hab immer eine Esels mit Eselsbrücken, aber auch mit, mit Stimme und Gesang. Und ich singe es auch, nämlich dann auch, manchmal auch. Dann behält man das nämlich besser, ne? Wenn, wenn man das mit wenn, der Melodie ja, verbindet, ne? Ah, wenn man mit, geschickt. ja. Mit Melodie und Gesang, dann lernt man es auch ganz schnell auswendig. Und die Melodie, die denkst du dir dann immer aus? <lacht> oh. Kommt dann von selber dann raus. Ich komme von selber raus. Und was? Bist du eher so die Rock-Lady, wenn du singst? Oder ist es eher das Wiegenlied? Was ist es? Ja, eigentlich mehr laut und deutlich, aber ganz normal ja. singen. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal spielen würdest, die du noch nicht gespielt hast bisher? Also gibt es bestimmt noch welche, die ich noch nicht gespielt habe. Fällt dir da was ein, was, was wo, ich sagen, wo du sagen würdest, oh, das möchte ich gerne mal machen. Die Rolle würde ich gerne haben. Vielleicht meine, eine Lady oder eine, eine Prostituierte spiele ich ja sowieso immer gerne. <lacht> kann ja auch eine Lady sein, je ja, kann, kann alles sein. <lacht> genau. Und warum? Also wegen, weil eine Lady sich so, so elegant spricht oder toll angezogen ist. Was, was ist an einer Lady toll? Das ist auch was Tolles, weil es auch eine Frau ist und aber auch, gleichzeitig aber auch eine Königin. Auch eine Königin <lacht> ist. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Finde ich, finde ich viel spannend. Du hast ja auch einen Film mitgemacht, ne? Habe ich gelesen. Und du bist Synchronsprecherin. Also sortiere das uns bitte mal für uns. Hast du im Film eine Rolle gespielt oder hast du Filme synchronisiert? Was ist denn deine Filmerfahrung? Ja, Synchron habe ich mir den Schwedenfilm, die Kunst die Schuhe zu binden, synchronisiert. Ja. Mit Axel Prahl habe ich auch schon gedreht. Die Mutter des Mörders. Aber da warst du nicht Synchronsprecherin, sondern. Ähm, da habe ich gespielt. Da hast du gespielt, ne? Wie du, Axel Prezo, ist Axel Praso als Filmpartner? Der ist auch ein guter Filmpartner und er ist auch ein bekannter Filmschauspieler. Ja, ja klar. Das kennt man ja aus Tatort Münster <lacht> <lacht> zum Beispiel. Genau. Was ist für dich anders im Film als in der Bühne? Wie musstest du dich da umstellen? Der Film ist anders als auf der Bühne. Es ist so ähnlich, eh aber anders. Nur mit dem Unterschied vor der Kamera. Da muss man ja, glaube ich, für die einzelnen Szenen auch relativ schnell auch Texte dann auch neu auswendig lernen, auch ja. Ne? oder? Ja, auch anders lernen, ja. Anders lernen. Aber dadurch, dass du ja Texte so gut behalten kannst, war das wahrscheinlich für dich ganz okay mit dieser Umstellung? Ich finde es ganz gut, wenn man es umstellen kann. Wenn man das umstellen kann und dann kann, man, dann kann man immer zu einer Szene zur nächsten lau laufen. Mhm. Stehst du denn lieber in, auf der Bühne oder vor der Kamera? Oder ist beides gleich für dich? Beides. Beides, Beides macht Spaß. Und Synchronsprechen finde ich ja spannend. Was für eine Figur hast du denn deine Stimme gegeben? Die ist ja sehr, also die hat ja einen hohen Wiedererkennungswert, deine Stimme. Was war das denn für ein Charakter, den du deine Ch Stimme gegeben hast? No, da, Christina. Was wer ist Christina? Ich kenne den Film nicht, Ch deshalb ja, frage ich mich. Können Sie schwul zu binden, da ja. habe ich ja diese, die deutsche Stimme von der Christina ja. geben. Ja, und das war ein junges Mädchen? Oder? Ja, das war nämlich schwedisch und da habe ich nämlich von der ich noch von der Christina, die deutsche Stimme geben. Der Film heißt die Schuhe, zu binden". Die, Kunst, die Schuhe zu binden. Die Kunst, die Schuhe zu binden. Schauen wir mal, dass wir da einen guten Ding finden und das vielleicht auch in den Shownotes dann auch verlinken. Gibt es sonst noch, sage ich jetzt mal, im Internet so Sachen, die interessant sind, wo man dich finden kann, wenn man sich über dich erkundigen möchte? Also gibt es irgendwie Filme auf YouTube zum Beispiel? Da muss man zum Beispiel auf die Kunst, die Schuhe zu binden tippen oder auf ja. Oder auf die Mutter des Mörders. Darf ich nicht mal nach deinen Hobbys fragen? Ja. Was machst du gerne in der Freizeit, wenn du jetzt nicht gerade Theater spielst? In der Freizeit, dann bin ich meistens lesen, hören und führen gucken. Ja, das ist alles sehr beeindruckend, wie gesagt. Ich war, bin auch immer noch beeindruckt. <lacht> Und, also auch von dir als Person, wie du das alles meisterst, das ist schon. Welche schon. Stücke stehen jetzt aktuell an? Jetzt ist ja die Spielsaison wahrscheinlich oder macht ihr jetzt Sommerpause? Jetzt ist gerade Attic, und dann kommen, dann, dann kommen nochmal die Ratten und dann, dann ist Sommerurlaub und dann kommt die zweite Spielhälfte und dann kommen noch mehr. da kommen noch mehr andere Stücke und dann noch neue noch dazu. Also das heißt, so die Spielsaison, die klassische Theatersaison geht so ab September wahrscheinlich dann los. dann ne? August. August. Okay, dann werden wir die nächsten Termine dann einfach in die Shownotes reinpacken. Herzlichen Dank, liebe Sora, Dann drücken wir dir die Daumen für die nächsten Aufführungen und sind ganz gespannt, dich bald dann wiederzusehen oder auch mal vielleicht wiederzuhören, je nachdem. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke. Bitte. Bitte. Wer sich im Netz ein wenig orientieren möchte, das Rambazamba Theater hat einen eigenen YouTube-Kanal. Er zeigt die Trailer der einzelnen Stücke. So auch der Trailer zu dem Stück Die Ratten von Gerhard Hauptmann, das ab Juli im Programm ist und in dem Zora Shem wieder mitspielt. Der YouTube-Kanal sowie die Internetseite des Rambazambas finden Sie in den Shownotes. Wir machen eine Sommerpause, das haben wir ja eingangs schon gesagt und sind im August wieder da. Wir freuen uns immer über Likes oder Kritik. Wir sprechen mit Ihnen, sprechen Sie doch mal mit uns. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Wir Sprechen.